Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute geht es mal um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich ums Essen. Und gerade wenn man mit dem Rad unterwegs ist auf einer Tour oder Radreise, am besten noch mit dem Zelt, hat man abends, wenn man den ganzen Tag unterwegs war, so richtig Hunger auf was Leckeres, auf was Deftiges. Dann hat man die Möglichkeit, in eine Gaststätte einzukehren, ähm, sich dort was zu essen zu besorgen, irgendwo an einer, an einer Imbissbude was zu machen, Essen zuzubereiten oder zu kochen. Und das ist auch schon der feine Unterschied, den ich mache. In meinem letzten Video ja, zum Beispiel habe ich ähm, Zwiebelsuppe mit Maultaschen gemacht. Das ist für mich Essen zubereiten. Das war was Fertiges, was man dann erwärmt oder halt ein Pulver ins Wasser einrührt. Ein Unterschied dazu ist natürlich richtig kochen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, umgehört, umgeguckt, was man da so machen kann. Ich habe ja meinen Campingkocher, den Trangia, den ich dann gerne mitnehme. Und ähm, zum Essen zubereiten, okay. Aber zum Kochen, naja, ist manchmal mal halt schwierig. Da ist man doch eingeschränkt äh, mit nur einer Herdplatte sozusagen. Was kann man da machen? Dann habe ich was Feines gefunden. Da hat schon mal jemand ähm, was ganz Leckeres zubereitet, nämlich Schichtfleisch im Trangia, was eigentlich ein ähm, bekanntes dutch -Oven ist. Normalerweise mache ich Schichtfleisch auch sehr gerne. Dann nehme ich aber hier diesen Kameraden zu Hilfe aus Gusseisen. Hier meinen mein dutch -Oven. das ist ein kleiner äh, 4,5 Liter Topf. Da kann man super kleine Portionen Schichtfleisch drin machen. Dann äh, brauche ich aber auch Kohlen für oben, drüber und unten, drunter. Und der ist ja auch nicht ganz leicht aus Guss. Für eine Radtour ist da nichts. Also heute haben wir Schichtfleisch ähm, nicht aus dem Dutch Oven, aus dem Trangia. Also ich war einkaufen. Ich will jetzt auch nichts dazu holen, was ich nicht dabei habe, weil ich was vergessen habe. Habe ich halt Pech gehabt. Da muss ich jetzt mit klarkommen. So, erstmal was habe ich eingekauft? Für mein Schichtfleisch natürlich Fleisch. Normalerweise nimmt man für sowas ähm, Schweinenacken. Der soll auch ruhig fettig sein, also ohne Knochen. Das ist ausgelöst, aber ruhig fettig. das wird dann über gut drei Stunden praktisch dann geschmort und das Fett löst sich dann. Und gibt dann einen guten Geschmack dabei. Das geht im, im Trangia so nicht. Ähm, angeblich dauert das Ge äh, Rezept hier im Trangia auch nur eine halbe Stunde. bin mal ganz gespannt. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich habe jetzt mir zwei Schnitzel besorgt. Das ist ja eher mager. Aber dann habe ich auch eine Chance, halt, dass es nachher nicht so fettig-senig ist. Was brauche ich noch? Ja, Geschmack, wenn ich schon kein Fett habe, muss ich ja irgendwie Geschmack ans Essen bekommen. Wenn es kein Fett dabei ist, hilft immer Alkohol. Darum hier ein Fläschchen Rotwein. Das kommt nicht ganz da rein. Im Rezept steht ein Glas Rotwein. Ich habe auf Touren kein Glas dabei. Ich habe immer nur meinen Becher dabei. Dann kommt dann ein Becher Rotwein rein. Und der Rest ist dann für den Koch oder zum Schöntrinken des Gerichts, falls es nichts wird. Was habe ich noch dabei? Ja, mein Multi-Gewürzstreuer. Das ist ja nicht unwichtig. Barbecue-Soße. Ein bisschen Öl. Zum Anbraten, weil ich mache mir dazu Bratkartoffeln. So, die Kartoffeln. Natürlich so, ähm, wie man sie im Laden kaufen kann. Auf Natur kann ich ja nicht gekochte Kartoffeln irgendwo erwärmen. Habe ich jedenfalls noch nirgendwo gesehen im Supermarkt. Und ähm, darum in den Rezepten steht immer drin, gekochte Kartoffeln, Bratkartoffeln. Das geht auch mit, mit rohen Kartoffeln. Man muss halt nur ein bisschen Zeit investieren und die ordentlich schneiden. Dann geht das unterwegs auch und eine Zwiebel. So alles ausgepackt. Mehr gibt's nicht. Dann zum Kochen, meine Outdoor Küche, mein Trangia. So. Geschirrtuch darf auch nicht fehlen. Und ab heute Premiere, erste Mal kochen mit der Gaskartusche mit dem Trangia Gasbrenner. Ich habe das jetzt immer mit Spiritus gekocht und da freue ich mich jetzt drauf, dann kann ich mich richtig schön regulieren und habe auch am Ende viel mehr Hitze als mit dem Spiritusbrenner und es rustet nicht, es wird nicht schmutzig. So, um die Zeit jetzt hier sinnvoll zu nutzen, ich war jetzt ja den ganzen Tag mit dem Rad unterwegs oder wandern und habe Hunger, mache ich mir als erstes den Trangia jetzt hier startklar und werde mir dann die Bratkartoffeln zubereiten, weil die brauchen ja im Moment bis die durch sind, bis die gar sind. Ich muss die Kartoffeln ja auch noch schnibbeln. Geschält werden die nicht. Die kommen da so rein. So, ein Topf zum Kochen, einen für die Vorbereitung. Kaum ausgepackt, schon wieder alles durcheinander. Da habe ich ein Talent für. Ne? Also es stürmt ganz ordentlich und regnet und ist dunkel. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich habe mir ja mein Mikrofon jetzt extra hier ganz nah Richtung Mund platziert, dass der Ton hoffentlich auch gut rüberkommt. So, ein bisschen mit Verstand das Ganze machen. Also Gasbrenner, übrigens Original Trangia, kein China-Schrott. Nee, bei solchen Sachen dann bin ich dann noch vorsichtig, da möchte ich jetzt nichts haben, wo irgendwie Gas austritt und das Feuer sich dann an der Stelle entwickelt, die auch die Flamme, wo ich sie gar nicht haben möchte, weiß ich nicht. Dann doch lieber das original schwedische Produkt zum, ups, zum ordentlichen Preis, aber ich hoffe dann auch sicher. So, Brenner ist soweit vorbereitet. Geht's den Kartoffeln jetzt hier, ich hätte gesagt, an den Kragen. So, dann mache ich so richtig kleine Würfel, dass ich auch wirklich eine Chance habe, die Kartoffeln eine Chance haben, dass sie gar werden. Und der Vorteil ist natürlich, dann gibt es ja auch viel mehr ähm, Röstfläche. Ne? Das mag ich ja auch ganz gerne. Wenn ich mir das so angucke, <lacht> waren meine Augen und mein Appetit da wahrscheinlich wieder größer als meine Pfanne. Ups. Aber das werden wir gleich ja sehen. Zwiebel kommt natürlich auch noch rein, die schneide ich aber dann gleich, wenn die Kartoffeln schon unterwegs sind sozusagen. Was brauche ich jetzt noch so, Feuer brauche ich erstmal hier. So, das Gas ist an. der Brenner funktioniert. So, Ein bisschen Öl in die Pfanne. Ich benutze ja gerne diese Weithalsflaschen. Ein bisschen mehr Öl. Sind dicht und für Flüssigkeiten, eine super Sache. Das geht ja wirklich ratzefatze hier. Ne? Das ist schön. Schön heiß wird. Muss mal ein bisschen gucken hier. aber also so, so Fett auf Augenhöhe. <lacht> Wer das gleich spritzt, da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. So. Oh ja. Doch noch, wie ich finde, ein ganz gutes Augenmaß. Ne? So, gehen wir ein bisschen an die Seite, dass ihr mich auch sehen könnt. Und da gucke ich mal, wo ich mein Schneidbrett jetzt hingelegt hier. Jetzt der Zwiebel ankragen. Hm, so. Und ich bin da sehr gespannt. Ich bin ähm, ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Als ich mir das Rezept angeguckt habe, dachte ich mir, hm, ist das jetzt als Scherz gemeint? In der kurzen Zeit kann sich ja Fett aus dem Fleisch nicht lösen. Und, ähm, und dann zu Geschmack werden, man braucht ja schon ein bisschen, ein bisschen Zeit braucht das ja schon. Und wie gesagt, normalerweise im Dutch Oven brauche ich dafür schon mal drei Stunden. Und ich werde euch das Essen nachher auch nicht schön reden. entweder wird, es wird was oder es wird nichts. Gegessen wird es auf jeden Fall. Und wenn das was wird, dann freue ich mich auf jeden Fall schon auf eine, äh, eine Tour mit Übernachtung mit dem Zelt und dann, dann gibt es das. Für so was bin ich jetzt zu so begeistern. Ne? So, wie gesagt, Zwiebeln. Ja, wenn da ein bisschen Schale mit reinkommt, ist das auch nicht so ein Drama. Also ganz viel Zwiebel passt da jetzt auch gar nicht mehr rein. Ne? Muss ich mal gucken, weil ich brauche gleich für Schichtfleisch zu, schon. Zum Schichten ja auch noch Spiebeln. Ich nehme jetzt mal so ein bisschen hier aus das kleinteilige Zeug hier für die Bratkartoffeln und dann die größeren Zwiebelstücke dann gleich zum Schichten. Ja, diejenigen von euch, die sich schon mal mit Schichtfleisch um das oben beschäftigt haben, werden sie sich jetzt fragen. Ja, der gute Junge hat ja ähm, sein Fleisch, aber wo will er denn jetzt schichten Da mit Zwiebeln? Der hat doch was vergessen. Genau, ich habe den Schinken vergessen, den hatte ich noch im Kühlschrank. Also das habe ich mir jetzt mal erlaubt, noch mal eben den Schinken aus dem Kühlschrank zu holen. Wenn das natürlich outdoor passiert wäre und der noch im Kühlregal im Supermarkt liegen würde, Pech gehabt. Aber ich will das ja vernünftig nachkochen und ausprobieren und dann daher der Schinken muss ich mal gucken hier. Nur ein bisschen würzen. Ich habe hier meinen Sechs-Gewürzestreuer für unterwegs. Das ist ja auch eine feine Sache. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Schmeiße ich schon mit dem Essen. Aber wie gesagt, jetzt extra auf ganz kleine Flamme, dass die Kartoffeln eine Chance haben, gar zu werden. Dann habe ich jetzt hier meinen beschichteten Trangia-Topf. Den lege ich jetzt aus mit Schinken. Hier ja, an den Seiten, dass man es nachher schön Zuklappen kann. Als nächste Schicht kommt dann Zwiebeln, gerne auch als Ringe, aber das habe ich jetzt da irgendwie schon ruiniert, als ich äh, die, die Zwiebel halbiert habe. habe. So, dass das Fleisch eigentlich halt direkt unten aufliegt. Aber die Zwiebeln geben dann ja auch Flüssigkeit ab, das ist für dieses Gericht auch nicht ganz unwichtig. Dann jetzt, wie gesagt, Schnitzel, die mache ich ein bisschen kleiner. Leute, ihr glaubt gar nicht, was ich gespannt bin, wie das funktioniert hier. Jetzt für den Geschmack, das Ganze ist ja noch gar nicht gewürzt, jetzt außer Zwiebeln, Schinken und Fleisch. Das heißt salzig wird das ja automatisch durch den Schinken, dass er geräuchert. Barbecue-Soße. Viel hilft viel. So. Und ein Glas, in meinem Fall Tasse Rotwein. Warten noch mal ein Momentchen, dass die Kartoffeln noch ein bisschen garer sind und dann ist es Zeit. Noch mal eben Garprobe. Ganz gar. Brauchen die auch nicht sein? Okay. 30 Minuten steht im Rezept. Ich starte die Stoppuhr. Dann schauen wir mal ne? deckel drauf und warten In der zwischenzeit kann ich ja schon mal den den rotwein verköstigen zum wohl kilometer Kilometer 10, nein, nach 10 Minuten jetzt, Kilometer 10 ist auch gut. Ähm, nach 10 Minuten, jetzt schauen wir mal rein. Es kocht ganz ordentlich. Und ähm, meine Idee ist ja auch, dass ich die Pfanne jetzt oben auf dem Topf habe, unten kocht das, dass die Bratkartoffeln natürlich noch ein bisschen warm gehalten werden, auch vielleicht noch ein bisschen nachgaren, weiß ich nicht. Man muss sich halt irgendwie ähm, arrangieren, ein bisschen improvisieren mit der Küche, die man hat. Ne? Ja, wenn das funktioniert hier, dann freue ich mich. Ja. Dann warten wir mal weitere 10 Minuten ab und schauen mal, wie es dann da drin aussieht. Mittlerweile sind gut 20 Minuten vergangen und ähm, wir riskieren noch mal einen Blick auf das Schichtfleisch. Ja, es kocht ganz gut. Ich es da auch mal kurz rein. Ich bin ja neugierig, dass ihr auch was sehen könnt hier so. Ja, doch. Das macht gar nicht so einen schlechten Eindruck. Ne? Ein Problem am Rezept habe ich allerdings festgestellt. Ähm, der Rezepte Ersteller hat ja geschrieben, ein Glas Rotwein. Das habe ich mir so eine kleine Flasche besorgt und die halbe Flasche ist ja schon in dem Gericht gelandet, das Glas halt. Und der Rest ist ja wie bekanntlich, bekanntlich ja immer für den Koch von dem Wein. Und eine halbe Stunde Wartezeit ist ganz schön lang. Da ist so eine kleine Flasche Rotwein doch schon ein ähm, bisschen, bisschen wenig. Ne? <lacht> ein Quatsch macht nur Spaß. Das ist natürlich zum Kochen und ja gut, was soll mit dem Rest uns machen? Muss ich halt trinken. Man kann ja auch Gemüsebrühe nehmen, aber Leute unterwegs Gemüsebrühe jetzt auch noch fertig machen. Hier Wasser einrühren in so, so ein, so ein Instant-Pulver und ähm, dann ist man warm werden lassen und so weiter, das ist ja noch mehr Aufwand. Ne? Von daher, da muss man noch alles mitschleppen, dann Gemüsebrühe. Darum ist war eine ganz praktische Sache. Und in der Regel bleibt bei so einem Essen ja auch dann nichts über. Und an einer Radtour eine große Flasche Rotwein wäre vielleicht ein bisschen zu viel, wenn man alleine unterwegs ist. Und dieses Gericht hier für zu zweit, weiß ich jetzt auch nicht, ja doch von der Menge her. Ich überlege zwei Schnitzel, dieses Primmel, die Bratkartoffel. Ah, muss mal gucken, wenn ich meine, meine Augen da dann doch größer waren <lacht> als mein Appetit. Wir schauen mal. Schaue ich nochmal? Nein. Ich warte jetzt, wart jetzt ganz artig die letzten 10 Minuten ab. 30 Minuten sind jetzt vergangen. Ich halte mich natürlich ganz genau an das Rezept. Und darum kommt das Fleisch jetzt vom Feuer. Mmh. Sieht schon mal nicht schlecht aus und könnte auch was geworden sein. So, dass mal eben an die Seite, muss ich hier meine Bratkartoffeln noch zu Ende braten. So, komm mal her, probiere ich doch mal eben schon mal die, die Soße. Das ist ein bisschen sehr flüssig. Mmh. Oh, ich freue mich die Bratkartoffeln kriegen ich schnell noch einen drüber, mal hier richtig Gas geben. Ich versuche ja auch immer mit möglichst wenig Gepäck unterwegs zu sein. Und haben wir haben ja auch keinen extra Teller dabei, nicht? also aus dem Topf. Das heißt, die Bratkartoffeln kommen da auch gleich mit rein und ich schaue mal, wie, wie es hier aussieht. Also wenn ich Schichtfleisch im Dutch Oven mache, wie gesagt, drei Stunden. Das ja man jetzt 30 Minuten, dann zerfällt das auch richtig, das Fleisch. Das tut das jetzt hier nicht. Ich muss schon ein bisschen, was gesagt, Gewalt anwenden. Da muss wahrscheinlich ein bisschen schneiden. Ne? Ich guck mal. Aussehen tut das ja schon mal okay, aber ich muss auch mal gucken, ob es auch was geworden ist. Ne? nicht schlecht. Tippitoppi. So Kartoffeln hier fertig werden. Ist es nicht mit Dutch oben vergleichbar? Kann ja auch nicht. Da müsste das Fleisch auch wirklich gesagt ähm, fettiger sein. Also auf jeden Fall ist es gar und es schmeckt auch. In dem Sinne, guten Appetit wünsche ich mir. Mhm. Mhm. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Ich finde das Gericht absolut gelungen. Mal richtig kochen, outdoor und nicht nur Essen zubereiten. Und ich sage Dankeschön an den rezepte an den, der mich da auf die Idee gebracht hat. Das ist der Volko König. Ich verlinke euch mal in der Videobeschreibung den Kanal. Der hat nämlich auch ein Video darüber gemacht. Ich konnte es halt noch nicht glauben, dass es funktioniert. Aber das ist so schön bei uns im Krankenhaus. Wer heilt, hat Recht. Und dass hier halt funktioniert. In dem Sinne. Tschüss. Alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer Swobo.